Vergesst die Gastfreundschaft nicht, denn durch sie haben einige, ohne es zu ahnen, Engel beherbergt.« Vor drei Jahren stand Honei vor der Tür des Luckenwalder Pfarrhauses. Das war schon ungewöhnlich, denn für gewöhnlich kommen durchreisende Wanderer in den warmen Monaten vorbei. Er hatte nur einen mittelgroßen Rucksack bei sich. Das erstaunte mich nochmals, denn Honei befand sich bereits seit sechs Jahren auf Wanderschaft. So viel konnte ich verstehen. Er sprach einige Brocken Englisch, eigentlich war er aus Spanien, Andalusien genau genommen. Wir setzten uns zu einem Tee hin. Ronay holte einen unglaublich zerfledderten Europareiseführer heraus, darin eine Liste von Ländern. Fast jedes war angekreuzt. Überall dort war er schon. Es sprudelte aus ihm heraus, auf Spanisch, ich verstand kein Wort. Dabei war ich so neugierig, also holte ich mein Telefon und wählte die Nummer meiner Schwester, die Spanischlehrerin ist. Kurz erklärte ich ihr die Situation und bat sie anschließend um ihre Meinung zur Vertrauenswürdigkeit meines Gastes. Per Lautsprecherfunktion gab meine Schwester also die Dolmetscherin. Vor sechs Jahren war Roneis Leben in sich zusammengebrochen. Freundin weg, Job weg. Also beschloss er, ich gehe auch weg. Auf unbestimmte Zeit nur mit diesem Ziel, jedes europäische Land bereist zu haben. Er konnte unzählige Geschichten erzählen. Von einem Bauernhof, auf dem er monatelang blieb und bei dessen Renovierung er mithalf. Von der Dänen, die ihn heiraten wollte. Vom Campingausrüstungsladen, dessen Besitzer ihm eine komplette Neuausstattung spendierte. Von seiner Mutter, die mindestens einmal in der Woche einen Anruf von ihm erwartete. Und jetzt war die Mutter krank. Also beschloss Ronay, ich gehe zurück nach Hause. Jeden Tag so weit wie möglich. Auf direkten Weg einmal komplett durch Europa. Und dann stellte Ronay mir Fragen. Aber meine Schwester sagte, ich habe auch noch anderes zu tun heute. Also bat ich sie nur noch um diese eine Instruktion. Morgen früh um neun verlassen wir beide das Haus, sagte ihm das. Am Ende sagte sie zu mir auf Deutsch, den kannst du bei dir lassen. Um halb neun am nächsten Morgen komme ich nach unten. Ich rieche Kaffee. Honei hat zwei Tassen gemacht, so wie ich ihn am liebsten mag, türkisch, allerdings viel zu stark. Tapfer trinke ich den Kaffee aus, wir stehen in der Küche und lächeln uns ab und an zu. Dann sage ich, we have to go. Honei nimmt mich und lenkt meine Schritte vor die Tafel im Raum. Sie ist komplett bemalt mit wunderschönen Ornamenten. Sie sind dicker und dünner, geschwungen, mal ganz deutlich zu sehen und dann verwischt. Aber sie sind alle miteinander verbunden. Links oben steht mein Name und rechts unten seine. Vor der Tür sagt Honei Danke und geht dann seiner Wege. Ich setze mich ins Auto und denke bei mir, danke gleichfalls. Abends klingelt mein Telefon. Eine mir unbekannte Frau aus Sachsen anhalt ist dran. Ein junger Spanier sei bei ihr und hätte ihr von der Kirche in Luckenwalde und von Julia erzählt. So hätte sie meine Nummer gefunden. Was ich von ihm halte, den können sie bei sich lassen, sag ich.